Schönen, schönen guten Abend, sehr verehrter Joram Becherano, Familie Bektasch, Familie Taschkebrü, sehr verehrte Betroffene der nationalsozialistischen und neofaschistischen Gewalt, sehr verehrte solidarische Menschen, meine Genossen und Genossinnen, meine Schwestern und Brüder, meine Familie. Lieber Joram, vielen Dank für deine bzw. die Worte deiner Mama, die sehr besonders für uns sind. Vielen herzlichen Dank für Eure Einladung, die diesjährige Möllner Rede, die dieses Jahr im Exil stattfindet, hier bei Euch, mit Euch in Berlin machen zu dürfen. Wir verstehen Eure Anwesenheit als Zeichen Eurer Solidarität und Respekt unseren Geschichten gegenüber. Heute ist der Tag, an dem Nicht-Diplomaten und Politiker reden und verhandeln dürfen. Heute ist der Tag, an dem Betroffene und Opfer, die Hauptzeugen des Geschehenen, sprechen. Wir werden niemals vergessen und niemals verzeihen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen über ein Mädchen und einen kleinen Jungen. Es sind zwei Kinder, die sehr viele Unterschiede haben, aber auch doch vieles gemeinsam. Sie ist in Deutschland geboren, als glückliches Kind eines Oberkantors. Der Vater erkannte früh ihr Talent und weckte ihr Interesse für Musik. Schon als Kind lernte sie Klavier spielen. Er ist auch in Deutschland geboren, als glücklich, glückliches Kind einer Gastarbeiterfamilie. Seine Interessen waren aber eher Fußballspielen und die ältere Schwester ärgern. Sie hat drei Geschwister, einen Bruder und zwei Schwestern. Ihr Haus ist ein Haus der offenen Türen. Bei ihr ist jeder willkommen. Seine Oma ist als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen. Sie arbeitete jeden Tag über 18 Stunden, um ihren Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Das junge Mädchen wurde dann im Laufe der Zeit von ihren Geschwistern getrennt. Die eine Schwester musste nach Palästina und ihr Bruder nach Amerika fliehen, um dort zu überleben. Ihre Eltern und ihre Schwestern, Ruth, wurden von deutschen Nazis ermordet. Als sie 17 bzw. 18 Jahre alt war. Sie wurde beschimpft, bespuckt, zur Arbeit und zum Musikmachen gezwungen. Der kleine Junge musste sich auch ganz früh von seiner Schwester Cousine und von seiner Oma trennen. Sie wurden von Neonazis ermordet, als er sieben Jahre alt war. Nun leben sie an einem ihm unbekannten Ort. Er wurde auch beschimpft und als Schandfleck abgestempelt. Sie Esther Becherano, geboren 15. Dezember 1924 in Salle hat die Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück und den faschistischen deutschen Regime überlebt. Mit ihrem Satz, wir leben trotzdem, hat sie den Kampf gegen das Vergessen, gegen Rassismus und Faschismus aufgenommen. Sie kämpft seitdem, damit, sich dieser menschenverachtenden Zeit nie, damit diese menschenverachtende Zeit nie sich wiederholt. Er, Ibrahim Aslan, geboren 13. März 1985 in Mölln, hat diesen feigen rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992 überlebt. Er kämpft seitdem gegen Rassismus und Faschismus, damit sich diese menschenverachtende Taten nie wiederholen. Unser Schicksal, was uns vereint, wird uns auch von nun an unzertrennbar machen. Gegen Faschismus und gegen Rassismus. Und ich danke Esther Joram und allen anderen, die diesen Kampf schon lange aufgenommen haben, bevor ich überhaupt geboren wurde, auch ich stehe für den Schwur von Buchenwald, mit dem am 19. April 1945 an den Totengedenken der vom Faschismus-Ermordeten appelliert wurde. Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor dem Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Lösung für den Aufbau einer neuen Gesellschaft, des Friedens und der Freiheit. Dies ist unser Ziel. Was wüssten wir von den Geschichten ohne euch, ohne die Geschichten von euch Überlebenden, die ihr alle Widerständen zum Trotz immer wieder erzählt habt? Wir möchten eure Geschichten Gedanken und Wünsche hören. Die Möllner Rede ist uns in unserem Gedenken sehr wichtig. Sie ist nicht nur ein Bestandteil unserer Gedenkveranstaltung, sondern auch ein Bestandteil unseres Lebens geworden. Die Rede ist für uns eure Wertschätzung für unsere Geschichten, eure Solidarität für unsere Gedenken und unser gemeinsamer Kampf die wir jahrelang als Opfer und Betroffene von der Politik erwartet, doch nicht bekommen haben. Die Stadt Mölln hat die Möllner Rede 2013 aus dem offiziellen Gedenkprogramm gestrichen. Mit der Begründung, es sei zu politisch. Sie sollte nicht mehr Bestandteil der offiziellen Gedenkveranstaltung sein. Diese Reaktion ist für uns sehr respektlos. Somit verunstaltet man unsere Gedenkveranstaltung, Zumal auch geistige Brandstifter daran beteiligt waren, als unsere Häuser gebrannten. Die Redner und Rednerinnen hat immer die Familie ausgesucht. Wahrscheinlich lag es eher daran, dass die Möllner Rede nun hier ist und nicht dort. Doch wir haben und werden nicht aufhören zu kämpfen. Schließlich merkt ihr auch, dass man, schließlich kann man Reden auch im Exil gut halten. Die Möllner Rede ist nun ein Bestandteil unserer Gedenkveranstaltung geworden und wie ihr seit fünf Jahren feststellen könnt, auch ein Bestandteil der Gesellschaft. So waren Menschen in Hamburg, Lüneburg, Bremen, Köln und Berlin solidarisch mit uns. Vielen Dank für eure Solidarität. Wir werden diese beschämenden Zustände überall in der Öffentlichkeit erzählen. Es muss aufhören mit dem respektlosen Umgang mit Betroffenen. Die Überlebenden des Holocaust und des faschistischen Verbrechens müssen bis heute, 73 Jahre später, noch immer um Anerkennung, Respekt, um Entschädigung kämpfen. Und auch wir, als Opfer eines mörderischen neofaschistischen Brandanschlags der 1990er Jahre, müssen darum kämpfen, ein Gedenken nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können. Opfer und Betroffene werden in eine Ecke geworfen, als würden sie in der Geschichte keine Rolle spielen. Sie pressen jegliche Kraft aus uns heraus. Sie behandeln uns so, als würden wir in unserem eigenen Land im Exil leben. Wir müssen uns hier und jeden Tag von Neuem bemühen, die Ängste, die wir in uns tragen, zu übermitteln, um die Ketten des Schweigens von uns zu reißen. Trauer ist die reinste Form des Erinnerns. Wir trauern um die Toten, die keine Stimme mehr haben, um uns von ihrem schwer nachfühlbaren Schrecken zu erzählen. Wir trauern auch um den Überlebenden, denn sie zum Überleben verurteilt haben. Wir müssen seitdem mit einem schrecklichen Trauma leben, mit dem Trauma, dass wir nichts unternehmen konnten, als sie starben. Nichts kann uns davon befreien, und wenig ist unternommen worden, um es uns erträglicher zu machen. Dies müssen wir, dies, äh, sorry, dies müssen und können nur wir als Gesellschaft verändern. Daher ist es umso wichtiger, für uns alle die Opferperspektive in den Vordergrund zu rücken. Die Vergangenheit und die Gegenwart zeigen uns, dass leider meist die Täterperspektive in der Gesellschaft interessant ist. Das muss jetzt sein. Sie sind es doch, die Menschen töten und trotzdem verehrt werden und in der Geschichte die Hauptrolle spielen. Wo sind die Opfer? Diese Frage wird von der Gesellschaft immer seltener gestellt. Wir müssen die Sympathie gegenüber den Betroffenen entwickeln. Wir dürfen sie nicht wie Statisten behandeln. Wir können nicht erwarten, dass diese schrecklichen Taten aufhören, wenn wir uns nicht mit den Betroffenen und Opfern identifizieren. Fragen wir uns einfach mal selbst, wie viele hier in diesem Raum denn die Opfer der NSU oder andere rassistische Morde kennen oder vorher kannten? Wie viele Namen fallen uns ein? Uri Jallu, Ramazan Abadj, Emre Şimşek, Halit Yozgat, Suleyman Tashköprü, Theodoris Bulgarides, Burak Bektaş oder die Betroffenen? Gamze Kubaschik, Semir Şimşek, Osman Tashköprü, Melek Bektasch, Ahmed Bektasch, an wie viele Geschichten der Betroffenen können wir uns erinnern? Haben wir sie überhaupt schon mal gehört? Wir wissen aber alle, wer hier Beate Zschäpe ist. Dies ist beschämend und respektlos. Wir fordern Respekt für unsere Geschichten und Solidarität für unsere Forderungen. Die Perspektive der Betroffenen und Opfer ist auch interessant, meine Damen und Herren. Die Betroffenen müssen in den Vordergrund, damit die Gesellschaft Sympathie mit den Betroffenen und Opfern entwickelt. Die Gesellschaft muss sich mit den Geschichten der Betroffenen auseinandersetzen, um sich mit ihnen zu identifizieren, damit solche Taten aufhören. Wir als Familie Aslan werden immer da sein um gegen Faschismus und Rassismus zu kämpfen. Damit so etwas sich nie wiederholt. Nie vergessen, nie verzeihen. Hitsch unutmadık unutmayacağız.